Hallo, ich bin der Sali, bin 33 Jahre alt, komme aus Deutschland, in Koblenz. Ähm, habe seit Jahren äh, darüber nachgedacht, mir die Haare äh, zu transplantieren zu lassen, weil mir der Vorderbereich nicht so gut gefallen hat. Ich äh, habe sehr viel recherchiert äh, und habe mit vielen Kliniken auch geschrieben. Bei manchen hatte ich eine Antwort bekommen, die anderen wiederum nicht. Ähm, dann hatte ich auch äh, Herr of Istanbul in, bei in Instagram gefunden. Und da haben mir die Bilder sehr gut gefallen und da hatte ich auch direkt Kontakt aufgenommen. Mir wurde auch direkt geantwortet und äh, äh, sie waren sehr freundlich auch schon bei dem ersten Kontakt. Ähm, am Schluss habe ich mich dann auch für Herr auf Istanbul entschieden, ähm, habe einen hatten Flug gebucht und da ging schon fast alles los. Am ersten Tag wurde ich dann auch abgeholt, was ich auch sagen muss, es ist immer ein Dolmetscher dabei, der einen die ganze Zeit begleitet. Also muss man auch keine Angst haben, wenn man auch keine türkischen Kenntnisse hat. Und ähm, ja, am zweiten Tag wurde dann auch, kam ich dann in die Klinik. Da wurde ich erstmal beraten und ähm, super aufgeklärt, ich habe auch alles verstanden. Dann äh, wurde ich dann zum Krankenhaus gebracht, vom Krankenhaus wurde ich auch sehr äh, nett empfangen und ähm, wurde ich dann auch äh, direkt ins äh, Behandlungszimmer gebracht. Da wurde mir auch erstmal Blut abgenommen und äh, erstmal getestet, ob alles okay ist, ob ich auch dafür geeignet bin für die Operation. Dann ging es auch schon fast los, mir wurde erst äh, im hinteren Partie, wurden die äh, von den Wurzeln entnommen, gereinigt und in der zweiten Partie, also erst haben wir eine Pause dazwischen gemacht und in der zweiten Partie wurden dann die vorderen Wurzeln, die entnommen wurden, wurden dann vorne reingesetzt. Wie Sie sehen, was eigentlich ein sehr guter Vorteil war, was mir, äh, was mir auch sehr wichtig war, ist, dass die Haare dran geblieben sind. Ich wollte sie nämlich nicht abschneiden und das haben die sehr gut gelöst. Wir wurden immer nur Partien abrasiert, vorne der Teil, wo es auch reingepflanzt wurde und natürlich der Spenderbereich, wo, wo es entnommen wurde. Da wurde auch nur ein Fenster rausgeschnitten, sodass man auch nicht sieht, dass da was abrasiert wurde. Ähm, nach, nach der Operation ähm, ging es mir auch direkt gut. Man ist leicht geschworen, man hat eine leichte Schwellung gehabt, aber Schmerzen hat sich nicht gehabt. Ähm, ich wurde auch direkt wieder zurück ins Krankenhaus ins Hotel gebracht. Da äh, habe ich, äh, hab ich mich erstmal hingelegt, äh, musste erstmal ruhen, aber ich hatte die ganze Zeit keine Schmerzen. so also war sehr angenehm gewesen. Ähm, am zweiten Tag wurde ähm, ich dann wieder ins Klinik, in die Klinik gebracht. Da wurde auch das Verband abgenommen, nachgeschaut, ob alles gut verheilt ist. Und es war auch alles gut. Und äh, danach war wieder Ruhephase. Ähm, am dritten Tag, ähm, was jetzt der heutige Tag ist, ähm, wurden die Haare nochmal gewaschen, die Partien nochmal, äh, auch die vordere und hintere Partien nochmal gereinigt und äh, jetzt geht es gleich wieder ins, äh, ans Flughafen und äh, dann nach Hause.